Und endlich geht es auch wieder los mit dem Startup Gründergrillen. Bei dem Event haben alle die Möglichkeit, mit einem Pitch auf ihr Projekt oder ihre Idee aufmerksam zu machen. Im Anschluss geht es bei Grillgut und Kaltgetränken vom Kaffee Campus darum, Ideen auszutauschen, zu netzwerken und einfach herumzuspinnen. Wer mit dem Gedanken spielt, eine eigene Firma zu gründen, sollte sich den Event nicht entgehen lassen. Die zehnte Auflage des Gründergrillens findet am Dienstag, den 31. Mai, um 18 Uhr im Café Campus der Hochschule Esslingen in Göppingen statt. Neu im Organisationsteam sind die Wirtschaftsjunioren Göppingen. Das Café Campus Team, Startup, GP und Gründes freuen sich auf dich.